Ja, das findet beide gut. Baye und ich wollen versuchen, in diesem doch heimlichen Ambiente ein paar Lektionen zu zeigen. Und damit gebe ich das an Monika weiter. Und Sie dürfen sich ruhig bewegen, weil das äh, ist ja kein Friedhof hier und auch keine Beerdigung, sondern ein Sportlerball. <lacht> genau. Okay, wir kennen die Grundgangarten, wir kennen Schritt und hier Trab und Galopp, aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Informationen, die Monika uns geben kann. Ja, also Isabel ist eingeritten in der Passage und hat eine wunderschöne Piaffe dort gezeigt. Das, ist allerdings auch, das sind die Highlights dieses Pferdes, jetzt die Trabtraversalen, ja, ja. wie wir sagen, jetzt ein bisschen auf kleinerem Raum, aber wir haben eben auch deshalb dieses Pferd gewählt, weil sie das so besonders gut macht. Passage, Traversale, man sieht so ein bisschen, dass die Beine sich kreuzen, das ist dann das Travers, die Traversale dabei. Und ähm, das Herausragende an diesem Pferd ist einfach, dass sie das mit dieser Leichtigkeit macht. Und Jetzt wieder eine piaffe das ist, ehrlich gesagt, das Schwerste, was man reiten kann. Aber mit diesem Pferd ist es, Ach, äh, natürlich kann Isabel das ganz besonders ja. gut, aber auch mit diesem Pferd äh, ist das wirklich ein absolutes Highlight. So. Ach, ich komme noch mal wieder. Ja. Natürlich kommt sie wieder. Man, man fragt sich ja immer, wie viel ist Pferd, wie viel ist Reiter? Oder ist es am Ende die Symbiose einer perfekten Reiterin und eines perfekten Pferdes? Das, das ist die Symbiose. Also ähm, wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich damit und äh, mit den Pferden, mit den Tieren. Und das ist eine, eine Einheit, die zusammenwächst. Und das geht auch nicht auf Knopfdruck, sondern schön ist, wenn es eben sich entwickelt über eine längere Zeit. Isabelle hat auch einfach große Freude, dann die Pferde von Jung an dahin zu bringen. Mhm. Und äh, auch diese Lektion im Schritt möglichst gelassen gehört bei uns dazu, egal, ob was drumherum passiert. Auch in einem großen Stadion muss das Pferd ganz entspannt und gelassen. Jetzt Galopp drauf? Da, genau, sehr gut, super. ich habe mich ja vorbereitet. Ja. Ist allerdings auch das Einzige, was ich erkenne. Das muss ich deshalb dringend unterbringen. Ja, gut. <lacht> schlecht. Aber leicht geblendet. Und jetzt kommt nochmal zum Raten. Jetzt die Pirouette rechts. Ja, genau. Und auch das kann dieses Pferd immer wieder mit Höchstnoten abrufen. Und jetzt haben wir die Galoppwechsel zu zwei Strömen. Ja, genau. Ich weiß, dass Hans Heinrich Esenbart und Armin Basche immer eins und zwei und zwei und drei und vier und zwei mitgezählt haben. Na klar. Ja, so. Galoppwechsel zu zwei Tempi. Ja, ja. Das hätte ich auch erkannt. Und jetzt kommen die Galoppwechsel. Das sind nochmal zwei Tempi. Ach so, das war ja, dir damit du es auch siehst. Ja. War zwei dir das nicht gut genug? eben? Rechts gerade? und zwei und, ja, genau. und links und zwei. Ja. Ah, da war ein kleiner Fehler. Ein kleines Hoppala. leider ja, bin ich so gut nicht. aufgepasst. <lacht> so. Ist das dann ein Fehler der Reiterin oder ein Fehler des Pferdes? Immer der Reiterin. Reiter. Nie, das Nie okay. des Pferdes. Bei immer. uns ist das immer der... Der Jockey. Okay. der Jockey, der Jockey, nicht aufgepasst oh. hat. Das ist, das ist, hat was mit der Partnerschaft zu tun. Dann hat, hat man halt nicht genügend oder nicht. Aber jetzt habe ich meine grauen Gehirnzellen zusammen. Ja. Und das sind jetzt die. Kann kann. Wechsel von Sprung zu Sprung. Die einer Wechsel. Gucke mal. Einer mitgezählt. Wow. Ja. Sieben. Nein, in der Prüfung brauchen wir 15. Ah, 15. Das waren, glaube ich, jetzt gefühlt 29. Ja, das Viereck ist nicht ganz Normgröße, nee, aber, aber es ist durchaus reitbar. Unwesentlich, ein Drittel ja. von dem oder ein Viertel. Ja. Aber so, dreimal so, so viel Einerwechsel gezeigt und nochmal ein starker Galopp. Jetzt gibt es ein bisschen Sand für die Vorspeise. Genau. <lacht> so, jetzt so. kommen wir langsam zum Ende. Und jetzt würden Sie alles geben, jetzt kommen wir nämlich zum... Finish, damit das Programm nicht zu lange ihr, dauert. Ihr dürft auch mitklatschen. Ja. Das Pferd kann das sehr gut vertragen. Haben wir auch ein bisschen Musik? Genau. Bestimmt haben wir ein bisschen Musik. Ja. Herr Grönemeyer ist noch nicht da, ne? Weiergold liebt übrigens auch Siegerehrungen. Da strahlt sie. Ja, vom Feinsten. Nur unsere Musik fehlt, aber dafür sind Sie ja schon ganz gut. Jetzt muss einer singen. Die Band, die Band hat Pause. Ja. So. Super. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Außergewöhnlichkeit dieses Moments einfach noch mal vergegenwärtigen. Sie haben soeben die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten gesehen. Sechs olympische Goldmedaillen, neun Weltmeistertitel und 20 Europameistertitel. Isabel Wert. Und Isabel kommt zu uns. Vielleicht, dass wir gemeinsam noch einen Halbsatz darüber sprechen. Weihegold ist 15 Jahre. Schön, dich zu sehen, Isabel. Weihegold ist 15 Jahre. Jetzt kennt man aus anderen Reitsportarten, da sind die ja viel jünger. Die Galopper sind dreijährig, wenn sie besonders, die Traber sind manchmal, gibt es auch für Zweijährige schon was. Dauert das so lange, einem Pferd das so beizubringen, dass es diese großen Prüfungen abrufen kann? Ja, also zunächst beginnen wir ja auch mit dreijährigen Pferden in der Regel und dann dauert es schon vier, fünf Jahre mhm. Ausbildung, bis dass man so in die schwere Klasse hineinkommt. Das ist ein Grand Prix. Das ist ein Grand Prix mhm. und dann brauchst es auch noch mal ein, zwei Jahre Erfahrung, Routine und äh, wenn es dann gelingt, das auch zu erhalten über eine längere Zeit, so wie es mit Weihe gelungen ist, dann ist das eben auch schon ein besonderes Bonbon, nicht nur ein kurzer Ablauf, sondern auch Gymnastizierung heißt auch erhalten. Und jetzt will ich nicht vom natürlichen Ende sprechen, aber wie lang können Pferde das abrufen auf dem Niveau? Also Satschi ist gerade mit 26 glücklicher Rentner. Ich, äh, auf dem Niveau abrufen ist es sicherlich so ein 16-, 17-jähriges Pferd, so auf dem Zenit, dass man dann auch vernünftigerweise mit so einem Erfolgspferd äh, so die, die Rente langsam oder das Pferd aus dem Sport verabschiedet. Geht Weigold zu Olympia? Das könnte passieren. Ich habe das große Glück, drei top internationale Pferde zu haben und ich hoffe erstmal mit einem der beiden oder der drei Pferde dabei zu sein und dann schauen wir mal, wie der interne, die interne Qualifikation so aussieht. Ich freue mich sehr, dass wir das miterleben dürfen und ich denke, das geht dem Publikum hier genauso und Danke. wir sind sehr froh, das hat mich besonders gefreut, wie intensiv du das Pferd auch gelobt hast zum Ende dieser besonderen Prüfung. Vielen herzlichen ja. Dank, Isabel Wert und ein großes und herzliches Dankeschön an Monika Theodorescu. Aber... Wir wollen uns auch den Nachwuchs anschauen. Bei dir hat es ja auch mit dem Pony angefangen. Ja, okay. ja, Funny oder wie hieß das? So ist es. Funny. Das, ja, <lacht> vorbereitet. Bisschen, bisschen <lacht> vorbereitet. Und wir begrüßen jetzt die amtierende deutsche.